das Rap, das musste ich mich schlagen Denn ich war sehr aggressiv und konnte es auch nicht ertragen Es ist nicht gut, wenn man so aufwächst und das alles sieht Es ist nicht gut, wenn man da draußen eine Nase zieht Bitte lass mich mal ziehen Mädchen gehen auf den Strich, um sich was zu verdienen uh. Es ist nicht gut, wenn du so früh anfängst mit Trugen leben Es ist nicht gut, wenn es zu weit geht, verloren leben Vater, Mutter könnt ihr mir vergeben Wir haben nicht viel, doch wir haben uns und ihr seid mein Leben Ich glaube daran, dass eines Tages alles gut wird Einbereich, man ob man lacht, weint oder blut Doch es ist nicht vorbei Ich rache ein, atme aus Und muss nicht es ist nicht zu spät Ich halte durch, schreine auf meinem Weg Gehen durch mich hindurch, nein es ist nicht vorbei Ich atme ein, ich mal aus Und muss nicht verschweigen, denn es ist nicht zu spät nach es ist so wie es ist, denn man wird reingeboren. Yeah. Brüder bringen mich zum Lachen und sie muntern mich auf Das ist was ich brauch, das ist wofür ich vertrau Das ist Kopf, über Gucken und dann klar sehen Viele verstehen die Zeichen falsch, die wir wahrnehmen ich wollte Liebe, doch es gibt viel zu viel Hass hier. Und die Politiker wollen immer, wollen immer hier. Das Universum, die Und immer gut, immer gut, machen wir alles an. Sein, sein, sie strebt dazu. Erst wenn das Universum uns Liebe verleiht uns für immer gut mit uns meint, wird alles anders sein. Die meisten leben hier nach Kalkulation. Lass die Dings über euch reden, denn was weißt du da schon? Jeder hat sein Leben. Übermisch dich nicht ein Multi macht Krisen, sind um un und es fällt mich in zwei Sterne sind verfügbar, wir müssen den Kosmos trauen Ich bin reiche Männer, ich kann nie ein Schloss aufbauen Das ist Rap aus der Seele, ohne sich die Karte zu geben Das sind Erfahrungen, Heutzzeiten aus früherem Leben Das ist Ich muss mich entspannen, Bruder Das ist einatmen, ausatmen, weiterruhen Keine Pause machen, denn ansonsten bleibst du am Fleck Psychisch stark genug bedeutet ja, dann bleibst du am Noch Doch es ist nicht vorbei Ich habe ein Musst du verschreiben, es ist nicht zu spät Ich halte durch, Steine auf meinem Weg Gehen durch, müssen durch, nein, es ist nicht vorbei Ich atme ein, ich atme aus und musst du verschreiben Denn es ist nicht zu spät und ich blieb nach vorn Es ist so wie es ist, denn man wird Doch es ist nicht vorbei Ich atme ein, ich atme aus und musst du verschreiben Es ist nicht zu spät, ich halte durch Steine auf meinem Weg gehen durch mich durch, Nein, es ist nicht vorbei. Ich abfe ein, atme aus und musst mich verschweigen, denn es ist nie zu spät. Und ich blick nach vorn. Es ist so wie es ist, denn man wird frei geboren. Ganz genau so sieht es aus. Mighty Macht, dritter Stock, Rekord. Ich halte durch, wir halten alle zusammen durch. Das beste Team das ist hier vorbei.